Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten Ihnen heute ein ganz besonderes therapeutisches Experiment vorführen. Sie wissen, es gibt immer wieder Patienten, die den Arzt aufsuchen mit Beschwerden, die sich ausgesprochen schwer einordnen lassen. Da die Beschwerden aber eine große Last für den Patienten darstellen, fühlt sich der Arzt auch gefordert, hier helfend einzuwirken. Wir haben jetzt ein System entwickelt, wo wir gar keine Diagnose brauchen, sondern einfach die Therapie in den ganzen Körper leiten. Und somit werden wir nahezu in der Lage sein, alle Beschwerden zu behandeln. Wir möchten Ihnen jetzt eine Demonstration zeigen bei einer Patientin mit einem bisher therapierefraktären Tennisellenbogen. Die Beschwerden sind erheblich, die Patientin ist verzweifelt und wie gesagt, wir fühlen uns jetzt verpflichtet, hier zu helfen. Bitte beachten Sie alle Einzelheiten. Wir haben hier ein Elektrisiergerät. Dieses ist zwar schon exakt 100 Jahre alt, in seiner Funktion aber in keiner Weise beeinträchtigt. Das ganze Verfahren ist nicht ohne Risiko, aber bei dem hohen Leidensdruck werden wir es einsetzen. Bitte beachten Sie die Einzelheiten, insbesondere. Dieses Gerät, welches Hochspannung generiert, durch dieses Kabel in den Therapiefühler leitet und dort elektrisch pulsierende Ströme in den Körper des Patienten leitet. Ich werde es Ihnen demonstrieren. Hier haben wir die Patientin, Frau Lüsebrink, mit erheblichen Beschwerden. Tut das weh? Eines Tennis Ellenbogens. Jetzt starten wir das Gerät. Sie hören auch ein therapeutisches Pulsieren. Und hier schon die Stromentwicklung, die auch in den Körper Funken leitet. Ich hoffe, Sie können es sehen. So, und jetzt gehen wir mit dem Ellenbogen da dran. So etwas, noch etwas näher. Komm, komm, komm, komm. Komm. Okay. Ja, und der Strom geht in den äh! Körper. So, das reicht schon für die erste Sitzung. Und, wie geht's? Wunderbar, wieder beweglich. Das ist schon der therapeutische Ersteffekt der natürlich, genau wie bei einer Corona-Impfung, sich erst festigt durch wiederholte Anwendung. Patient und Arzt sind zufrieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.